<lacht> Ach, ist das schön. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Fanbriefe vor. Ein Überraschungspäckchen ist dabei, habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich bin selbst überrascht. Moment, pack's kurz auf. Aha, klemmt ein bisschen. Jetzt kommt die Überraschung. Vielleicht die andere Seite noch aufmachen. Ah ja. Spannung wächst. <lacht> Kommt von einem Lukas. Mhm. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Wie hat ihn der das gemacht? wirklich wunderschön. Schaut euch das an. Ist gut zu sehen, Janik? Das ist ja eine Überraschung. <lacht> so, der Janik kann sich nicht mehr verbergen. <lacht> das hat ja alles gezeichnet mit Hand. Wahnsinn. Der, der Junge hat Talent. Der hat Talent. Das müssen wir nachher noch anbringen für heute Abend. Und er schreibt, das ist eine große Überraschung für mich, und eine schöne. Hallo, liebe Marmeladenoma und Janik. Erst einmal vielen Dank für eure schönen und herzlichen Videos. Ich finde es super, dass gerade in der heutigen Zeit, in der vieles online stattfindet, sich jemand die Mühe macht und vergangene Kunst mit so viel Liebe und Freude wieder zum Leben erweckt. Ich hoffe, dass ich mit der Zeichnung, die ich gemacht habe, einen Teil dieser Freude, die ihr uns bereitet, zurückgeben könnt. kann. Weiß Gott. Wunderbar, wunderbar, Lukas. Herzliche Grüße, Lukas. P.S. Sorry für meine Handschrift. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Du hast eine sehr schöne Handschrift und ich kann es sehr gut lesen. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Das ist auch noch ein Muttertagsgeschenk. Schön, schön, schön. Rechts oben hat Janik verlinkt, wie er es gezeichnet hat. Nochmal danke, danke, Lukas. Das ist eine Überraschung. So, jetzt kommt der nächste Brief. Liebe Oma, ich hoffe sehr, dass du diesen Brief hier liest, siehst. Ich bin erst vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen und bin begeistert. Deine Videos haben mir noch einen Stress, nach einem stressigen Tag, noch mal. deine Videos helfen mir nach einem stressigen Tag abzuschalten und zu entspannen. Ich habe dir auch schon mal ein, ein, wie heißt es, ein, ein Kommentar geschrieben, dass deine Videos für mich etwas ganz Besonderes sind. Sie sind eine Art Oma-Ersatz da meine richtige Oma leider letzten Sommer an Krebs verstorben ist. Ach, das tut mir aber ganz arg leid. Du erinnerst mich sehr an sie und daher freue ich mich jedes Mal sehr, wenn du ein neues Video nachgeladen hast. Ich habe deine Videos auch mal meiner Mutter gezeigt und sie war auch sehr begeistert, da sie ihre Mutter auch sehr vermisst. Ich wünsche dir noch ein langes und gesundes Leben. Mach weiter so. Grüße aus dem Saarland, deine Lisa. Und ein rotes Herz und drei blaue. Sehr, sehr schön, liebe Lisa. Ich freue mich sehr. Dann kommt ein Brief. ich ihn rausbringe. Ein schönes Foto von der Sandra. Liebe Marmladen Oma, mein Name ist Sandra, bin 22 Jahre alt und wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich hoffe, dass das Duzen nicht unangebracht ist, aber alles andere käme mir komisch vor. Mir auch, Sandra. Dies ist der erste Brief, den ich einen einem Youtuber schreibe. Ich hoffe, das merkt man nicht. Ich möchte mich in erster Linie dafür bedanken, dass du mein Leben bereicherst. Vergangenen Jahres ist meine über alles geliebte Oma von uns gegangen, nach schwerer Krankheit. Und manchmal liege ich nachts wach und weine, weil ich mich nicht von ihr verabschieden konnte. Das tut mir ganz, ganz arg leid. Ganz arg. In solchen Momenten höre ich dir beim Märchenvorlesen zu. Du spendest mir Kraft und wiegst mich in den Schlaf. Du kommst mir wie eine sehr selbstlose, herzliche Frau entgegen und du wirkst durch, durch und durch selig und im Reinen mit dir selbst. Ich wünsche mir für mich und viele andere, dass auch mir das eines Tages ein bisschen so wird so sei Bei mir auch eine Sage so sein wird. Leider kann ich mir nie deine Streams anschauen, da ich im Schichtdienst in einem Behindertenheim arbeite. Aber ich hoffe, deine Reaktion auf meinen Brief in einem Video sehen zu können. Was hiermit geschieht. Ich wünsche dir viel Lachen, Gesundheit und liebe Menschen, wie du, wie du es bist und so selten und von unschätzbarem Wert. Danke, dass du deine kostbare Zeit dafür nutzt, anderen eine Freude zu machen. Es grüßt und drückt dich herzlich deine Sandra. Und hier ist ein hübsches Foto von der sehr hübschen Sandra. Und, herz und herzlichen Sandra. Vielen, vielen Dank. Der Brief hat uns sehr erfreut. Jetzt kommt ein Brief von... Laurin. Liebe Marmeladenoma, ich finde es bemerkenswert, dass du dich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich sie duze, <lacht> schön, es ist okay, wenn ich sie duze, mit deinem Alter eine ganz neue Kategorie auf YouTube geschaffen hast und der heutigen Generation das wiedergibst, was völlig verloren gegangen ist. Das war auch unsere Idee. Vor allen Dingen Janik hat das gedacht. Das Vorlesen und nicht immer die Hektik des Alltags, sondern die Ruhe und die Entspannung, die man bei deinen Videos erfährt. Doch mir stellt sich immer wieder die Frage, wie du bzw. dein Enkel Janik auf den Namen gekommen bist und warum du dich heute dazu entschlossen hast, auf Twitch zu streamen bzw. auf YouTube Videos hochzuladen. Wir haben es zwar schon viele, viele Male gesagt, die Idee kam von Janik, weil er genauso empfindet, dass alle die schönen Alten Dinge verloren gehen und dann hat er das probiert mit mir zusammen und den Namen hat er auch erfunden. Auf alle Fälle wünsche ich dir und deinem Nef Neffen, nein, ist mein Enkel, noch weiterhin viel Erfolg mit eurem YouTube-Kanal. Mit freundlichen Grüßen, Laurin von, hm, das kann ich jetzt nicht so richtig lesen, NCL's Cream Show. Ich würde mich sehr über ein Autogramm freuen und gratuliere euch zu 100.000 Abonnenten. Und vielen, vielen Dank. Und wie viel sind es inzwischen, Janu, Janik? 150.000. Inzwischen sind es 150.000. Aber vielen, vielen Dank für deinen schönen, schönen Brief. Hier kommt noch ein Brief mit 1000 Herzen. <lacht> Moment. Wo fängt er an? Liebe Marmeladenoma, ich mag dich und deine Videos sehr. Dies ist mein erster Brief, den ich an dich schreibe. Und ein Herz, ich bewundere dich und deine unglaubliche Ausstrahlung von Lebenswille und Freude sehr. Die Videos von dir geben mir Kraft und ich tauche jedes Mal erneut in deine wundervolle Märchenwelt ein. Manche Märchen, die du einmal vorgelesen hast, kannte ich auch noch nicht. Danke. Und wieder ein Herz, durch dich habe ich Märchen neu entdeckt. Auch ich selbst liebe das Lesen und auch anderen etwas vorzulesen. Macht mir sehr viel Spaß. Und eine Brille. Da bist du mir ja sehr ähnlich. Ich, fürcht, ich, finde es, ich fände es toll, wenn wir etwas Kontakt halten könnten, weil ich sonst niemanden zum Schreiben oder Reden habe. Das ist aber sehr, sehr schade. Aber bei uns findest du jemanden, ganz bestimmt. Und das werde ich auch tun. Es ist meine Ehre. Und eine Freude. Liebe Grüße, dein Marius. An Janik, danke, dass du das erst alles möglich gemacht hast. Hast du gehört, Janik? Er lächelt und freut sich. Du darfst diesen Brief öffentlich vorlesen. Ein Autogramm wäre sehr toll. Und wieder ein Herz. Und da ist der Absender. Könnten wir irgendwie Kontakt halten. Das finde ich so rührend. Und das werde ich auch machen, Marius. Und ich habe sie ihm auch schon geschrieben. Die Antwort hat er bestimmt schon. Tschüss, dein Marius aus Kalf. Ein sehr schöner Brief und hat mich, wie gesagt, sehr geehrt und erfreut. Und ich werde es auch tun. Ich muss jetzt leider noch was anderes, persönliches sagen. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass ihr mir bitte, wenn ihr Antwort wollt, ein Kuvert mit Briefmarke und eurer Anschrift schicken solltet, weil ich sonst... Es wird zu viel für mich. Ich gebe immer wieder Antwort, auch wenn ich mir ja keine Briefmarke mitschickt, aber mittlerweile sind das acht bis zehn Briefe am Tag und davon sind einige immer ohne Briefmarke. Bitte tut das für mich. Danke. Nun verabschiede ich mich von euch und bedanke mich herzlich für eure lieben Briefe. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.